Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus, zumindest. Siehe die links unten. So, jetzt sind wir bei der Geometrie der Ebene und schauen wir jetzt mal den Beweis des Satzes von Pythagoras. Das ist eine sehr interessante Sache. Also noch einmal, das war nicht der Pythagoras, der das als Erster gedacht hat und so weiter und so fort. Das haben wir im Kapitel über den Satz gesehen und ihn dann da auch da umformt. Aber einen Beweis dieses Satzes. Da kennen wir, führen wir hier mit Hilfe der folgenden Figur. Hier ist die Figur. Da sind rechtwinkelige Dreiecke. Ja? Die sind alle kongruent. Also bei sich, das bedeutet, sie haben alles gleich, sozusagen gleiche rechtwinklige Dreiecke. Ja? Und die Hypotenuse ist, wie man so oft so das lernt. Also es muss nicht c sein, aber das haben wir so nach der Gewohnheit so hier C geschrieben, und das A und das B. Ja? Und man sieht hier ein großes Quadrat, vier rechtwinkelige Dreiecke, 1, 2, 3, 4 und ein kleines Quadrat. Und was kann man hier denken? Das Ganze, also das große Quadrat, ist die Summe seiner Teilen. Also die vier Dreiecke plus das kleine Quadrat. Ganz einfach. Ein einfaches Gedanken. Also der Beweis, wenn man das Grundgedanken hat, ist nicht so schwer. Das Ganze ist halt die Summe der, der Teile. Und schauen wir mal jetzt, wie man weitermacht. Man kann da immer eine Formelsammlung benutzen. Da, so eine Formelsammlung, ja. Und da sieht man ja, beim rechtwinkligen Dreieck sind, ist die Fläche a mal b, also das Produkt der Katheten, durch 2. Okay. a mal b durch 2. Das sind die Flächen der Dreiecke. Vor Quadrate gilt, dass die Fläche des Quadrats, das kann man auch in der Formelsammlung sehen, die, eine, die Seite, hier ist die Seite mit A bezeichnet, zum Quadrat. Hier in diesem kleinen Quadrat ist die Seite nicht mit A, sondern mit C bezeichnet. Also das bedeutet, diese Fläche hier ist C zum Quadrat. Die Seite C zum Quadrat, die Fläche hier drinnen. Ja? Und die Seite jetzt des großen Quadrats ist die Summe von A und B. Ja, wieso? Ganz einfach. Wenn das hier 3 ist und 10, dann ist die ganze Seite 10 plus 3, also 13. Ja? Wenn das 5 ist und das, keine Ahnung, 6, 6 plus 5, 11 ist das Ganze. Also man muss das und das Plus machen, um die ganze Seite zu finden. Ja? Das bedeutet, das hier ist A plus B. Und das bedeutet jetzt hier, die Fläche vom großen Quadrat, wo die Seite A plus B ist, ist diese Seite, also A plus B, das Ganze zum Quadrat. Und gehen wir zu dem, was wir gesagt haben. Das Ganze, also die Fläche des großen Quadrats, alles hier drinnen, ist die Fläche des kleinen Quadrats hier drinnen innerhalb der blauen Plus viermal die Flächen, die Fläche eines Dreiecks. Ja? Die sind auch alle gleiche die Flächen, ja. Und was haben wir gesagt? Die Fläche des großen Quadrats, das ist a plus b, also a plus b, das ist die Seite, zum Quadrat. Vom kleinen Quadrat ist die Seite c, also c zum Quadrat, plus 4 mal a b durch 2, das ist die Fläche von jedem Dreieck. Und jetzt, wie wir bei den binomischen Formeln gelernt haben, und da ist wirklich erklärt, wenn Sie wollen, schauen Sie das entsprechende Video, ja a zum b 2 das bedeutet a plus b mal a plus b. Und wenn man die Rechnung macht, das ist a Quadrat plus 2ab plus b 2 Also das ist, was hier steht. Ja? Und auf der anderen Seite c Quadrat plus 4 mal ab durch 2, 4 durch 2, das kann man auch so rechnen, das man kürzen. Da können Sie auch das Kapitel über Brüche sehen. 4 durch 2, das ist 2. Also wir haben hier a Quadrat plus 2ab plus b 2 ist c Quadrat plus 2ab. Also das bedeutet, auf beiden Seiten, kann das A2AB wegfallen. Oder man kann am Rand schreiben Minus 2AB, dann fällt es halt weg. Was bleibt? C zu Quadrat ist A² plus B². Und das war ein Beweis des Satzes von Pythagoras. Ja, super. Und das ist sehr, sehr interessant. Egal wie das Dreieck aussieht, wenn es rechtwinkliges Dreieck ist, dann gilt dieser Satz, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich die Summe der Quadraten von den Katheten. Ja? Und wenn es zu schnell ist, machen Sie das Video langsamer. Also es gibt die Möglichkeit, schauen Sie YouTube, da gibt es immer die Möglichkeit, das langsam zu machen. ja Und jetzt hier, wenn bei einem Dreieck, das ist auch wichtig, das ist nicht nur dass wenn äh, das Dreieck rechtwinkelig äh, so ist, dann gilt das hier für die, seine Seiten, sondern auch, dass wenn beide Seiten von einem von ihnen einen Dreieck das hier gilt, dann ist das sicherlich ein rechtwinkliges Dreieck. Und somit haben wir auch den Satz von Pythagoras vervollständigt. Danke sehr. Ah, allerdings, es gibt viele Beweise dafür. Hier haben wir einfach äh, eine, den einfachsten gezeigt. Danke sehr.